Dieses Mal zeigen wir euch die Stadt der Holzhäuser und der Steinkirche. Brunschamzen in Lillehammer. Musik Beginnen wollen wir aber mit einer missglückten Städtler nicht sehen kann, ist, dass rechts unten ein wunderbarer See liegt. Es war schon spät am Mittag und wir suchten uns einen Übernachtungsplatz, fanden einen Waldweg und wollten diese Chance nutzen. Dass es eng wird, das machte uns erstmal gar nichts aus. Etwas mehr erschlagen wir uns, wie steil, dass es bergab ging. Aber okay, das wird schon alles funktionieren. Eng, steil und nun auch noch Wasserpfützen, deren Tiefe man nicht beurteilen konnte. So langsam wurde uns etwas wulmig, aber irgendwann war der bekannte Punkt erreicht, der Point-of-No-Return und in diesem steckten wir wohl fest, als soll hieß es weiterfahren. bringen wir uns in solch eine prekäre Situation, aber auch hier kamen wir wieder heraus, wir fanden eine Stelle an der wir das Fahrzeug drehen können und so leiteten wir den geordneten Rückzug ein. ist alles gut gegangen. Wir haben Glück gehabt, dass wir wieder gut aus der Situation herausgekommen sind. Kilometer weiter fanden wir sogar einen schönen Stellplatz, auch direkt an einem See, allerdings etwas näher an der Straße gelegen und ein weiterer Wohnmobilfahrer hatte die gleiche Idee wie wir, aber wie ihr sehen könnt, der Platz ist groß genug, da konnten wir uns es gemütlich machen. Alles war kurz vor der schwedisch-norwegischen Grenze, die wir am nächsten Tag dann gleich passieren. Unser nächstes Ziel war die Ortschaft Röros, eine der ältesten Städte mit Holzgebäuden in Europa und sie zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie hat eine Erzbergwerkstradition und offensichtlich kann man auch Erzbergminen dort besichtigen, was wir jedoch nicht machten. So, jetzt sind wir in Röhros und eigentlich nur auf der Durchfahrt. Und das Einzige, und Röhros ist eine erstaunliche Stadt. Und das Einzige, was hier aus Stein ist, das Einzige Gebäude, das ist die Kirche. Alles andere ist aus Holz. Ja, genau. Und, der, und die Kirche, die werde ich jetzt nachher noch auf jeden Fall fotografieren. Und auch hier die Umgebung, weil hier wurde bis in die 1970er Jahre Kupfer abgebaut. Und hier stehen noch diese alten... Fabriken stehen hier noch und das ist, glaube ich, ganz interessant zum du meinst, Anschauen. Du meinst die äh, Kupferverarbeitung? Ja, oder die Kupferverarbeitung. Die, die Zeche, das ist eine, eine, eine alte Bergwerkstadt. das sieht man auch an dem Symbol an der Kirche. Mhm. Und äh, jetzt ist er wohl erschöpfter Kupferabbau, ja, aber es gibt hier wohl noch Lichterscheinungen und es waren schon UFO-Forscher da, die gemeint haben, da gibt es UFO-Phänomen, ja, aber andere Wissenschaftler sagen, dass das irgendwie mit dem Kupferabbau zu tun hat und dass da irgendetwas nur glitzert. Ja, genau. Also, ich äh, würde mal sagen, diese Witt Wissenschaftler, die kommen der, der Wahrheit schon etwas näher. Wir <lacht> wissen es aber auch nicht. Vielleicht nee, auch aber Lust. wer weiß, vielleicht äh, schaut ihr jetzt gleich so ein kleines grünes Männchen um die Ecke. Mal schauen. Wir wissen es nicht. Ja. <lacht> ja. Wir spekulieren nur. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall schauen wir uns das jetzt ein bisschen an. Und ja, und wenn wir da ein paar nette Sachen einfangen, die können wir euch ja dann zeigen. Genau. Nur ein kleiner Zwischenstopp in Röros mhm. auf dem Weg nach Lillehammer und ist von Östersund aus. Ja, genau. Ja. <lacht> Durchreisende, wie wir sind, begnügten wir uns aber mit einem kleinen Spaziergang durch die Ortschaft. Die Kirche war leider verschlossen, die hätten wir gerne angesehen und natürlich mussten wir uns dann auch noch Lebensmittel besorgen. Mal wieder einkaufen angesagt. Die Wägen nehmen. sind ohne Chip. Also ich sage, entweder ist alles teuer oder es ist umsonst. Die Wägen hier sind umsonst. Und was hier natürlich in Norwegen sehr auffallend ist, alles ordentlich und sauber. Reicht es wieder für eine Bierdose? 32 Kronen, das langt knapp für eine Bierdose. Das muss ich, müssen wir selber zahlen. <lacht> <lacht> hat sich diesmal gelohnt. Das sind über 100 Euro. Die größte Früchte ist natürlich helles Bier. Ja, ja. ja. jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Ich würde sagen ja. Ich würde sagen, können wir wieder, ich wieder frei stehen, können wir wieder, wieder auf einen Campingplatz fahren. Ja, ja, ja, ja. <lacht> Eigentlich führt eine sehr gut ausgebaute Hauptstraße direkt nach Lillehammer. Aber unsere TomTom -Tom Navi hat auf einmal eine Nebenstraße vorgeschlagen, die sich als tolle Alternativroute herausgestellt hat, und zwar durch das Wintersportgebiet Breitstohlen. Die Landschaft, sind nicht so bad in Norwegen. Was siehst du? Nein. 150 Meter, fast 100. Das ist die es ist jetzt regnet auf. und Man hat so dadurch leider keine gute Sicht. Und äh, ja, es ist viel im Nebel verhüllt, aber trotzdem total interessant. Ja. Also das ist immer was anderes, da sieht man keine anderen Kämpfe. Nein, wir fahren jetzt schon Kilometer lang total alleinig auf der Strecke. Ja. da kommt gar nichts. Aber ist echt schön. Ja, Wahnsinn. Ja, es fällt uns. Das ja, abseits der Küste Ist auch schön, auch interessant. Ganz andere Landschaft. Und die Pflanzen, die man da so rechts und links sieht, ich es euch gerade. Ah, sind sie. Also, so rüber. Oh, ist das? Ja. Okay. Ähm, ich habe es fotografiert schon. Ja, ähm, das, sind, das sind alles wie so eine Art Erika ist das. Also das sieht richtig toll aus. Also wie so eine Art Heidekraut, Richtig schön. Ah, jetzt kommt, ja, ja wir haben ja auf dem Dashcamp einiges und noch, da, da zeigen wir, oder haben denn schon gezeigt, die Strecke, gell? Eben Ich <lacht> zeig mir ein bisschen was, weil das ist wirklich einmalig und können wir nur empfehlen, das nachzufahren. Ja. Einfach weg von der Kiste. Das es wäre schön wäre, dann wäre es wahrscheinlich... Ja, dann wäre es natürlich noch viel beeindruckender, das ist ganz klar. So, aber jetzt konzentrieren wir uns wieder mehr auf die Straße. Und überall hat es solche wunderbare Aussichts- und Rastplätze. Das ist... Also wirklich toll hier in Norwegen, ja? Überall ja. hat es da Plätze, wo man sich verweilen kann. Ganz toll. Also Norwegen ist echt klasse. Gefällt uns sehr, sehr gut. In der Schweiz. Oder was hier? In der Schweiz. Ja. Ja, es regnet. In der Schweiz aber. Ja, ja. an der Hauptstraße angekommen sind, hatten wir kein Interesse mehr noch die paar Kilometer nach Lillehammer zu fahren und so suchten wir ein Übernachtungsplätzchen, das wir auch direkt an der Hauptstraße fanden. Musik Weil es am nächsten Morgen noch mehr in Strömen regnete, entschlossen wir uns auf einen Stadtbesuch von Lillehammer zu verzichten. Aber die Skisprungschanze, die wollten wir sehen. Wunderschönen Ausblick haben wir jetzt hier auf Lillehammer. Im Regen, es regnet Schnürles. Aber trotzdem wollen wir das unbedingt sehen und zwar genau das hier. Die Sprungschanze und eigentlich hätte ich gerne, so war mein Plan, die Drohne da hochfliegen lassen wollen, aber was bei dem Regen geht, es nicht, oder? Nein, das geht nicht. Ähm, hier gibt es einen Sessellift, den wären wir jetzt auch gerne da hochgefahren, aber bei dem Regen tun wir uns der, der sowas kann nicht Der da schon, Doch, der ist gerade gefahren. Warum ah. habe ich so gesehen? Vielleicht steigt jemand ein. Also wir Keine fahren Ahnung. da nicht damit. Nee, ganz bestimmt. Nicht. Also die Aussicht von oben können wir euch leider nicht zeigen. Nein, wir gehen trotzdem leider. Mal zur Schanze hin, oder? Der, hat sich, der ist nämlich jetzt Krackfahrer, der left. Aber um da steht jemand hoch. Also wir haben kein gesteigertes Bedürfnis, jetzt da hochzufahren. Nö, nee, auf jeden Fall. Nö, nö. Wir besuchen irgendwann wieder eine andere Schanze und da gehen wir dann mit euch wieder hoch. Aber in Lillehammer wird das leider nichts. Hören Sie? Ja. In Lillehammer waren 1994 94. die Olympischen Winterspiele. Und jedes Jahr findet hier ein Springer-Weltcup statt. Ja. Und regnet es auch immer wieder. Oh. Ja. Das ist natürlich besser gerüstet als ich? Ähm, Helle Wolltet, wie immer halt, wie immer, wie immer und jetzt äh, sich wundern. Trotzdem. Mach wenigstens mal hier dein Kragen ein bisschen zu. Sondern da ist die olympische Flamme. Nicht, nicht die Person, das ist die Ossi. Sondern hinter der Ossi, da ist die olympische Flamme, da wo sie hin zeigt. <lacht> und da ist die Sprungschanze. Hier stehst du genau in der Mitte. Und die Ossi wird jetzt genau noch in der Mitte stehen. Ja, hier stehst du genau in der Weil Mitte. Die sie hat nämlich jetzt ihren Regenumhang angezogen und der muss jetzt ausgenutzt werden. Das ist ein Radregenumhang. Und der ist zweckentfremdet von der Ossi. Wie kannst Warum? du sowas machen? Hildrucker. Das ist doch nicht das ist stillos. Fürs Fahrrad. Nein, fürs Fahrrad taugt er nämlich nichts, da wird man nass, aber hier hilft er. <lacht> also noch ein Blick auf die Schanze. Genießt es wie wir Und dann geht's zurück zum Gustl. Dann haben noch den Olympiapark und das Flüsschen, was da vorbeifließt. Und der kleine See, der sich da gebildet hat und das war's von Rillehammer. Musik Weiter fuhren wir Richtung Oslo, denn irgendwann hatten wir auch ins Auge gefasst hier eine Stadtbesichtigung durchzuführen, aber schlussendlich haben wir das dann verworfen, haben zwar noch einen Stellplatz in Oslo gesucht und gefunden, aber dann führte uns die Reise doch weiter Richtung Skakarak und von Skakarak berichten wir dann auch in unserem nächsten Video. Das war es dann wieder mal für dieses Video. Wir bedanken uns wieder, dass ihr uns begleitet habt und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.